Hallo, wie addiere und subtrahiere ich mit ganzen zahlen 2 plus 3 sind 5 fünf. 5-. Fünf Vier sind eins. Eine Addition drehe ich mich nach rechts. Bei einer Subtraktion drehe ich mich nach links. Eins minus vier sind minus drei. Und wie ist es, wenn ich negative Zahlen addiere oder subtrahiere? Minus 3 plus minus 2, ich gehe rückwärts, sind minus 5, minus 5, minus, minus 6, sind 1. Und welche Aufgaben sind das hier?